Ich würde jetzt gerne, bevor wir in quasi die Live-Zuschauer-Befragung gehen, einmal die Handlungsempfehlung, diese ganz klar formulierten Sätze von unseren drei Expertinnen und Experten mit auf den Weg geben. Und Frau Adelt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann starten wir gerne mit Ihnen. Ich würde gerne eine Handlungsempfehlung in Richtung, was müsste jetzt passieren, abgeben und die bezieht sich auf